Wir sehen, was um uns herum passiert. Und haben eine Meinung. Schon immer. Warum kann man nicht einfach leben, wie man will? Für mich ist die Ehe etwas zwischen Mann und Frau. Ich will gar nicht heiraten. Warum muss man eigentlich heiraten? Ich könnte doch nicht einfach nichts machen. Krieg ist keine Lösung. Also ich will einfach nur frei und in Frieden leben. Wer sagt denn eigentlich, dass Betteln keine Arbeit ist? Warum gibt es überhaupt Menschen, die auf der Straße leben müssen? Ich denke mir nur Akku 3%. Prozent. Empathy zero. Ich will nicht, dass mir so etwas passiert. Alter, es war klar, dass genau sowas passiert. Jetzt zu kommen sehen müssen. Warum reden die nicht einfach miteinander? Die Menschen auf der anderen Seite tun mir leid. Wir lassen uns nicht einsperren. Was wollen Sie eigentlich von uns fernhalten? Das Tagebuch von Anne Frank kennt heute jeder. Aber wer hat ihr damals zugehört? Hört doch mal hin. Unsere Meinung zählt. Guten Tag, mein Name ist Anne Bayer. Ich bin Politikredakteurin von hr-info und ich habe die Ehre, heute diese Veranstaltung hier im Jüdischen Museum zu moderieren. Anne Frank für alle heißt die Veranstaltung und meine Gäste sind einmal miron Mendel, er ist der Direktor der Anne Frank Begegnungsstätte hier in Frankfurt. Hallo, herzlich ja. willkommen und per Zoom zugeschaltet direkt aus Berlin. Veronika Nahm, sie ist die Direktorin vom Anne Frank Zentrum in Berlin und wir, ja, das macht die Technik jetzt möglich. Wir können hier über Zoom reden und sind alle dabei, obwohl wir hier jetzt nur zu zweit ähm, in Frankfurt direkt sitzen. Ich möchte Sie gerne ähm, anfangs mitnehmen, noch mal in die, zu dieser Veranstaltung, indem ich Sie auffordere, sich noch mal daran zu erinnern oder vielleicht können Sie sich erinnern. Im November vergangenen Jahres in Karlsruhe gab es eine Demonstration von den sogenannten Querdenkern, Querdenkerinnen gegen die Corona-Maßnahmen. Damals war eine Elfjährige auf der Bühne. Die hat sich und ihre Situation mit der von Anne Frank damals verglichen. Und zwar, sie hat ähm, damals gesagt, sie hätte gerne Geburtstag gefeiert mit ihren Freunden, Freundinnen, habe das aber heimlich machen müssen, weil sonst vielleicht wäre sie ja von den Nachbarn verpetzt worden. Und wörtlich sagte sie, ich fühlte mich wie bei Anne Frank, wo sie Mucksmäuschen still sein mussten, um nicht erwischt zu werden. Also das hat die damals Elfjährige gesagt. Das hat einen ziemlichen Aufschrei verursacht. Zu Recht, ich finde. Denn so ein Vergleich, würde ich sagen, ist alles andere als angemessen. Anne Frank war Jüdin. Sie musste sich zwei Jahre lang in einem Hinterhaus in Amsterdam mit ihrer Familie und vier anderen Personen verstecken. Und bis sie dann 1944 verraten wurde und ins Konzentrationslager Bergen-Belsen gebracht wurde und dort auch starb. Vielleicht hat dieses elfjährige Mädchen ja nicht genau gewusst, was es gesagt hat. Vielleicht haben, Aber ich denke, die Eltern wussten sehr wohl, was ihre Tochter da sagt. Und ähm, ich würde dieses Beispiel gerne nehmen, um anfangen, darüber zu reden, weil es war kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Und ähm, Anne Frank ist Identifikationsfigur, das ist klar. Und zwar für, für Millionen Menschen auf der Welt natürlich durch ihr Tagebuch. Das, war, das ist in 70 Sprachen übersetzt worden. Sie ist eine Symbolfigur. Sie ist eine ganz wichtige Figur, vor allem für junge Menschen, ähm, was jetzt Identifikation betrifft. Ich selber, ich weiß noch, ich war damals als Jugendliche, als ich dieses Tagebuch gelesen habe, auch ähm, total beeindruckt von diesen Mädchen und war auch ein bisschen stolz, voll Teenie mäßig weil ich den gleichen Vornamen habe wie sie. Aber ähm, ich würde sagen, es ist natürlich gut und es ist wichtig, dass Anne Frank Identifikationsfigur ist und auch war. Aber wo sind die Grenzen? Wann beginnen Vergleiche schräg zu werden? Und wann werden sie vielleicht sogar auch geschichtsrevisionistisch? Und was haben sie mit Antisemitismus, Antisemitismus zu tun? Ja, und über all das wollen wir jetzt reden. Und da würde ich auch gerne an Sie gleich mal das Wort geben, Herr Mendel. Welche Beispiele fallen Ihnen denn noch in letzter Zeit ein, wo Sie sagen, diese Vergleiche gehen nicht, das ging zu weit, da sind Grenzen überschritten worden? Ja, natürlich eine Menge Beispiele. Vielleicht Die letzte ist ganz frisch von gestern, gestern am 12. Juni am Geburtstag von Anna Frank in Luzern in der Schweiz haben sich Corona-Leugner, hier würden wir sie Querdenker bezeichnen, haben die in der Stadt marschiert und äh, mit einer ganz großen Transparenz, wo die äh, Figur von Anna Frank war. Äh, Anna Frank wäre heute bei uns. Das ist nicht besonders. Das ist, äh, das ist inzwischen gehört zu, ähm, zum Alltag solcher Demonstrationen, also in ganz deutschsprachigen Raum. Ich fand es noch mal ein perfider, das zu sehen am, äh, am Geburtstag von Anna Frank. Mhm. Das, hat eine, noch eine, das ist noch makaber. Ähm, und ich fand es auch interessant, dass die, die gesellschaftliche Aufschrei ähm, bei der elfjährigen Menschen da äh, gab, wobei die, diese Vergleiche in den anti corona maßnahme demos sie sind viel früher. Also, ich kann es noch erinnern, von April letztes Jahr ganz die erste Demonstrationen, da gab es noch keine Querdenker, äh, sondern einfach so diese spontane, erstmal quasi spontane Demonstrationen hier in Hessen in Darmstadt gab es schon äh, diesen Einstand mit dem Foto von, von Anne Frank, der ganz normal sozusagen, als, äh, also auch von den von Passanten, gab es niemanden, der sich dann aufgeregt hat. Ich habe das gesehen und ich konnte es kaum glauben. Ich habe schon damals das problematisiert. Mhm. Und das aber, wir merken äh, hier eine interessante also Ablauf, also gerade, gerade die Aufregung, äh, die wir alle verspüren, führt dazu, dass die das äh, noch mehr machen. Mhm. Und, sie, und wäre vielleicht für heute auch interessante Frage, wie kann man aus diesem Kreis rauskommen? Ja, da reden wir auf jeden Fall nochmal drüber. Zuerst nochmal an Sie, Frau Nahm, die Frage, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Sie leiten ja auch eine Ausstellung, Sie, sie haben Kontakt auch gerade viel mit Lehrkräften. Wie äh, haben Sie auch Vergleiche gehört, wo Sie schlucken mussten und sagen, Nee, das geht jetzt so nicht mehr? Ja, ich denke, wir sollten da auch unterscheiden zwischen klarer Instrumentalisierung auf der Straße und Assoziationen und vergleichen im pädagogischen Setting. Also wenn wir hier in der Ausstellung mit Jugendlichen arbeiten, begegnet uns das über die Zeit, dass Jugendliche Dinge, die sie im heute beobachten in der Gesellschaft, irgendwie mit der Geschichte von Anne Frank assoziieren also sei es im Sommer der Flucht 2015, dann sagen die Jugendlichen, Anne Frank war auch äh, geflohen oder jetzt beispielsweise, ja, sagen auch Lehrkräfte zu uns, jetzt können sich die Jugendlichen doch besonders gut ähm, in Anne Frank hineinversetzen, weil ihr Alltag so beschränkt war. Ähm, wenn wir im pädagogischen Setting mit äh, Jugendlichen oder auch mit Lehrkräften ins Gespräch kommen, dann nehmen wir diese Assoziationen auf und sagen, gut, der biografische Ansatz lädt ein, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede deutlich zu machen, zu besprechen. Und wir unterscheiden eben auch zwischen dem biografischen, dem menschlichen und dem gesellschaftlichen Kontext, dem politischen. Also wir leben nicht in einer Diktatur und wir sind keine Widerstandskämpferinnen wie Sophie Scholl, wenn wir uns nicht an Corona-Beschränkungen halten. Und äh, wir tragen auch keine gelben Sterne, wenn wir geimpft oder nicht geimpft sind. Also das sind einfach unzulässig historisch falsche Vergleiche. Aber diese Assoziationen auf der persönlichen Ebene, da kann man eben anknüpfen, ähm, um darüber dann ins Gespräch zu kommen. Mhm. Herr Mendel, würden Sie sagen, das ist was Neues, wenn Sie sagen? Äh, oder haben Sie das im Laufe der Jahre vor Corona auch schon erlebt, dass diese Instrumentalisierung gerade auch auf der gesellschaftlichen Ebene schon stattgefunden hat? Die Instrumentalisierung von Anna Frank hat eine lange Geschichte. Schon sozusagen, das geht Hand in Hand mit der, mit der Ikonisierung der, der Figur, also die, mit der Berühmtheit des Tagebuchs. Wir haben das schon vorher auch beschrieben, die Verbreitung über sehr viele Länder geht einher und das ist keine Besonderheit von Anna Frank mit, mit, einer, mit einer Instrumentalisierung. Ich finde es gerade interessant, zum Beispiel in dem, im Zusammenhang des Nahostkonflikts. Anna Frank wurde rechtsfroh äh, instrumentalisiert. Also es gibt diese berühmte Gra Graffiti von Anna Frank mit Palituch, äh, der äh, direkt vor dem äh, Haus in Amsterdam, vor dem Versteck in Amsterdam, äh, bemalt wurde und dann in auch sehr viele andere, also bisschen bis äh, Postkarten oder T-Shirts, Anna Frank mit äh, Palituch. Ähm, unter dem sozusagen dahinter schwebt, sozusagen der Vergleich, was, äh, was den Palästinensern durch die Israelis gemacht wird, ist genauso wie dann äh, damals dem äh, Juden von den Nazis angetan, wo, angetan wurde. Also das ist das Narrativ. Übrigens, um das nochmal an der anderen Seite, ich kann noch als Israeli erinnern, als die, die Siedlungen aus, der, ähm, aus Gazastreifen abgeräumt wurden haben die Siedler auch sozusagen mit, es standen mit, mit äh, Gelbesterne und Anna Frank-Fotos. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen die verfolgten Juden durch, der, dieses Mal die israelische Armee, der mhm. dem, äh, der Nazi-Rolle mhm. äh, zugesprochen wurde. Also das funktioniert in alle Richtungen. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht auch nicht unvermeidlich. Ja, also ich meine, ich habe gelesen, auch Nelson Mandela hat zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank gelesen im Gefängnis und hat gesagt dann dadurch, es hat ihn total beeindruckt. Und also ist das dann aber nicht grundsätzlich ein Problem? Oder dass das Anne Frank oder was ist denn eigentlich daran dann das Schlimme? Weil an sich ist es ja erstmal positiv, dass man, dass sich so viele Menschen auf Anne Frank und auf, auf das, was sie Tolles erzählt hat, beziehen. Wo wird es? Wo ist die Grenze? Frau Nahm. Ja, so wie Sie sagen, Menschen in aller Welt sind fühlen sich vom Tagebuch der Anne Frank inspiriert. Wir sagen immer, in meiner pädagogischen Arbeit, der biografische Ansatz ist sozusagen die Hälfte, ist das, was wir hineingeben und ungefähr die andere Hälfte ist das, was in den Erfahrungen, also wo die Menschen andocken mit ihren Erfahrungen, was dann in ihren Köpfen vorgeht. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob wir Historisches lernen oder ja, sag ich mal, philosophisches Austauschen über menschliche Fragen ähm, anregen wollen. Historisches Lernen, da kann das Tagebuch von Anne Frank natürlich aus schließlichen Baustein sein. Anne Frank ist auch, das Tagebuch ist auch historische Quelle, gibt auch Auskunft über die Zeit der Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus, aber natürlich äh, muss das mit anderen ähm, Quellen ergänzt werden. Hm wie immer bei ähm, autobiografischen Quellen, das ist eben eine Perspektive. Aber sie ist gut, weil wir brauchen Perspektiven im, also im historischen Lernen, aber wir brauchen eben viele Perspektiven. Und wir haben jetzt gerade für die Geschichte von Anne Frank auch sehr viele Quellen, beispielsweise auch von Miepris, einer der Helferinnen, oder von Otto Frank, der überlebt hat, oder ähm, von ihrer Freundin Hanna Picosla, die überlebt hat. Also wir haben Bücher, Erinnerungen, Zeitzeugen, Interviews, Texte und können aus diesen Perspektiven dann, aus diesen persönlichen Perspektiven äh, vielschichtiges äh, Lernarrangements stricken. Also es kommt immer darauf an, also die Problematisierung würde ich sagen, kommt auch äh, in der pädagogischen Arbeit mit dem Ziel an. Also natürlich ist, äh, können wir aus einem kleinen Zitat von Anne Frank, wie schön es ist es, dass keiner einen Tag zu warten braucht, um die Welt zu verändern. Dieses Zitat ist schön und äh, inspirierend, aber es hat jetzt nichts mit historischem Lernen zu tun. Aber ja, es kommt darauf an, was wir eben damit machen wollen. Genau, ja, kann ich dazu genau finden, Also wir müssen immer fragen, welche Intention dahinter steckt und äh, ist es das wirklich ein, ein Versuch, dann ein äh, Im Sinne von, von Anna Frank noch zu arbeiten, äh, wenn man diese Satz, äh, äh, man sollte nicht eine Minute warten, um die Welt langsam zu verändern, wir dann im Sinne der, der Welt oder Weltanschauung und die Botschaft, die Anna Frank in ihr Tagebuch von, formuliert, das ist, würde ich für mich sagen, das ist legitim. Aber mhm. wenn es genau das Gegenteil abzielt, wenn es ger gerade sozusagen ähm, ähm, gegen humanistische äh, Werte agiert, wenn man, wenn man dadurch auch äh, äh, die, die Geschichte bewusst auch äh, äh, ver, verdrängt oder klein macht oder äh, die, die, der Holocaust wird sozusagen in ihrer Dimension auch relativiert. Das sind alle, das, sind, das kann man nicht einfach unter dem Aspekt, dass es eine legitime Identifikation weil wir müssen, das ist auch unsere Aufgabe als Pädagogen, aber auch als Medienmachern, das stückweise zu entlarven. Also was, was steckt hinter diesem Versuch? Und für, am Endeffekt, äh, Vergleich, wir, wir haben jetzt auch die Diskussion jetzt um, um den Vergleich von Caroline Emke, muss man sich wirklich die, äh, immer fragen, was ist da, was hinter diesem Vergleich steckt. Lassen Sie uns mal Caroline Emke ganz mhm. kurz aufgreifen. Vielleicht können mhm. Sie kurz erklären, was war der, der, ist da der aktuelle Konflikt? Ja, also äh, diejenigen, die das auf den sozialen Medien noch nicht oder aus der Springerpresse noch nicht entnommen haben, hat die Kaolin Emke im Parteitag der Grünen gesprochen und eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit gesagt hat, dass wir erleben gerade, dass, in den, äh, dass Juden, Frauen, aber auch inzwischen auch äh, Klimaforscher, äh, als diejenige dargestellt werden, die hinter den Kulissen stecken und die Welt mhm. regieren. Mhm. Ähm, das kann ich auch aus sowohl aus historischer als auch, auch soziologischer Perspektive genauso äh, bestätigen. Gerade diese, diese Vorstellungen äh, äh, verbreiten sich und wir merken, dass, in, dass auch, auch, wenn wir im Kontakt mit, zum Beispiel mit neuen Rechte sind, oder andere ide revisionistische Ideologien, dass genau so eine also eine Weltbild konstruiert wird, dass jemand hinter den Kulissen die ganze Welt regiert. Mhm. Das hat sich auch in, in Corona-Zeit sehr verstärkt. Mhm. Ähm, und hier kommt sozusagen hier war eine, die Instrumentalisierung von der anderen Seite, dass gerade so eine selbstverständliche Aussage wird äh, so äh, so interpretiert, als ob da, da drin ein Geschichtsrevisionismus mhm. steckt. Also das, äh, Mit dem Wort Juden wurden nicht die Juden heute äh, bezogen, die angeblich hinter den Kulissen stehen, sondern mhm. als ob die, äh, die Nazi-Ideologie von äh, 1933 bis 1945 verglichen wird mhm. mit, dem, äh, mit den Klima, äh, Klimaforschern heute. Mhm. Das ist äh, aus meiner Sicht einfach eine unzulässige Interpretation und ist auch kein Zufall. Also da, dahinter steckt eine Agenda, in dem Fall nicht nur Caroline Emke zu, zu diffamieren, sondern die, stückweise so einen so eine vermeintlichen Ausgleich zu machen zwischen rechten Kräften wie Max Otte oder äh, Hans-Georg Massen, die mhm. ziemlich offensichtlich äh, eine antisemitische Ideologie verbreiten, und eine linke Denkerin. Mhm. Diese Vergleich ist, äh, oder diese Gleichstellung ist aus meiner Sicht unzulässig. Mhm. Also was Sie jetzt gerade ansprechen, sind ja vor allem auch die Verschwörungstheorien, die eigentlich dann ganz oft damit in dem Zusammenhang mhm. auch genannt werden. Frau Nahmen, begegnet Ihnen dieser Zusammenhang auch oft, auch gerade noch mal, wenn es um Anne Frank geht? Und wo fängt es an, dass es auch was mit so also antisemitisch wird? Also hier bei uns in der Ausstellung... Ähm ja, also es kommt natürlich auch vor, dass sich Jugendliche ähm, so äußern, dass sie sagen, naja, weil bei uns geht es natürlich auch immer darum zu sagen, ähm, es gab Antisemitismus in der Geschichte, es gibt Antisemitismus heute, das sind Beispiele für Antisemitismus heute. Und dann geht es eben darum, ähm, was können wir dagegen tun? Und ähm, dann kommt natürlich bei den Jugendlichen manchmal, naja, also das ist jetzt so eine Aussage, die Gesellschaft, das ist total schwierig, irgendwas zu verändern, weil es ist alles so groß. Und wer bin ich eigentlich, da überhaupt irgendwie einen Unterschied zu machen? Und ähm, die, das Problem ist auch sehr groß und ähm, hat schon auch eine lange Geschichte. Und ähm, in dem Fall würden wir eben ja, den Jugendlichen erstmal auch äh, Mut machen und ihnen sagen: Der erste Schritt zur Arbeit gegen Antisemitismus ist, sich über Antisemitismus zu informieren. Und ähm, Antisemitismus irgendeine Vorstellung davon zu haben, was Antisemitismus eigentlich ist. Und ähm, im zweiten Schritt dann eben, wenn man Antisemitismus beobachtet, die Schülerin in ihrem Umfeld, ähm, nicht zu denken, ach, das habe ich vielleicht nicht richtig verstanden oder, oder ich verstehe das jetzt nicht so genau, sondern ähm, eben Antisemitismus zu benennen, nachzufragen und ähm, dann eben, also, es, wir wollen ihnen ein bisschen die Angst nehmen, dass Sie dass Sie dann ganz große Dinge machen müssen, sondern mhm. ihnen eben auch die kleinen Schritte aufzeigen, die es mhm. gibt zur Arbeit gegen Antisemitismus. Mhm. Das ist nochmal eine andere Ebene jetzt als diese gesellschaftliche Diskussion, die jetzt Herr Mendel gerade angesprochen hat mit Caroline Emke, was natürlich aber irgendwo zusammenhängt. Und das ist ja auch oft das Problem. Ich wollte gerne ganz kurz noch mal darauf hinweisen, hier auf dem YouTube-Channel vom Jüdischen Museum können Sie, ja wenn Sie die Veranstaltung verfolgen, auch gerne Fragen eintippen. Die kommen dann hier auf mein Pad, was hier liegt. Und ich kann Sie dann auch gerne noch mal weitergeben. Also hier noch mal die Aufforderung an Sie, gerne auch sich aktiv zu beteiligen und Fragen zu stellen, uns die zu schreiben. Und dann können wir sie direkt hier auch gleich beantworten. Meine Frage wäre jetzt nochmal an Sie, äh, ja letztendlich beide. Ähm, Anne Frank setzt sich in ihrem Tagebuch viel mit Identität auseinander. Fragen, die eben Teenager vor allem beschäftigen. Wo bin ich? Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Ähm, jeder hat aber einen anderen Bezug eben. Und wo würden Sie sagen, Frau Nahm, sind denn dann momentan so die Ansatzpunkte, wo Jugendliche sich tatsächlich mit Anne Frank nach wie vor identifizieren können? Sie haben ja vorhin schon mal ein paar angesprochen mit Flucht und so weiter, aber vielleicht können Sie da noch mal sagen, was sind denn so auch gezielt, wo Sie in Ihrer Ausstellung auch gez gezielt ansetzen? Beispielsweise ähm, sagt Anne Frank, genau wie Sie jetzt auch gerade zitiert haben im Tagebuch, ihre Identität ist vielfältig. Mhm. Sie möchte gerne Schriftstellerin werden, sie ist aber kleine Schwester, sie ist im Hinterhaus mit den anderen Versteckten die Jüngste und wird dann immer als irgendwie vorlaut und irgendwie... Also sie wird von den anderen, die sie umgeben, als, etwas als jemand beschrieben, der sie nicht ist, aus ihrer Definition heraus. Also das ist das eine, dass eben die Eigendefinition und die Fremddefinition hier auseinanderfällt. Und zum anderen beschreibt sie sich eben als einer Identität in der Entwicklung und ähm, als ja, ganz vielschichtig, die Identität. Und das sind beides ähm, Dinge, die wir den Jugendlichen auch ähm, als Konzept eröffnen möchten dass es eben einen Unterschied macht, wenn jemand anderes zu mir sagt, du bist doch Punkt, Punkt, Punkt, mich auf allen Aspekt meiner Identität reduziert. Es gibt auch, ja, wir zeigen auch in unserer Ausstellung Beispiele für den Umgang mit diesen Zumutungen und Zuschreibungen. Und zum anderen, dass eben Identität je nach Situation, je nach Alter sich verändert und vielschichtig ist. Weil dann können wir auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. Die ähm, Jugendlichen heute, die hier in die Ausstellung kommen, sind nicht alle jüdisch. Die meisten sind nicht jüdisch. Sie finden Gemeinsamkeiten mit, mit, mit Anne Frank, weil sie auch eine junge Frau ist, weil sie auch was auch immer. Und manche finden auch keine Gemeinsamkeiten mit ihr. <lacht> und ähm, Aber unser Konzept ist eben, dass die Jugendlichen eine Person, eine vielschichtige Person in der Geschichte kennenlernen und sich da eben, genau nicht ausschließlich mit identifizieren, sondern eben sich damit auseinandersetzen. Mhm. Und da kann auch dabei am Ende rauskommen und es ist bei manchen Jugendlichen auch so, also ich fand das Tagebuch eigentlich ein bisschen langweilig mhm. für diese Ehrlichkeit. Ähm, ähm, ja, Also da freuen wir uns auch, wenn so eine Ehrlichkeit im Gespräch dann herrscht. Ja. Es ist ja auch ehrlich, also gibt es ja unter Umständen auch. Es ist ja auch von der Schreibweise her immer dieses Liebe Kitty und so, es hat ja schon auch was. Es ist einfach eine andere Zeit, aber trotzdem ist sie ja eigentlich sowas, wie man heute vielleicht Influencerin sagen würde, oder? <lacht> ich weiß nicht, oder sehen Sie das anders? Ja, also es sind natürlich... Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Frage, wie, wie kann man sozusagen das Medium des Tagebuchs, das, das heute nicht alle Jugendlichen ansprechen, diejenigen, die viel mehr sozusagen gewohnt mit, zu scrollen in Instagram oder in andere, in andere sozialen Medien, wie kann man die doch, doch erreichen, ohne dann eine gewisse, also die Besonderheit des Tagebuchs zu, zu verlieren. Also, das, das ist eine unglaublich, schwierige Frage, mhm. dass was ist eigentlich zulässig, was ist nicht, wie kann man in, diese, in dieser Welt von den Jugendlichen so also abgedatet bleiben. Mhm. Eine Erkenntnis ist zu sagen, vielleicht, vielleicht hat auch sozusagen, das Buch ist auch, wird immer mit uns bleiben. Mhm. Also wir werden auch vermutlich in der nächsten Generationen wird immer noch das Buch, weil wir das irgendwie brauchen. Mhm. Ich merke das auch auf meine Kinder, dass sie das immer noch Trotz Smartphone auch äh, Bücher haben. Es gibt inzwischen auch wunderbare, äh, zum Beispiel Comic Ausgabe äh, des Tagebuch äh, von äh, von Fullman äh, herausgegeben. Und wirklich, äh, das finden wirklich Jugendliche hervorragend. Mhm. Und wir wir schauen ganz genau zum Beispiel auf jetzt auf das Projekt mit äh, Sophie Scholl, das äh, mhm. äh, gemacht wurde auf Instagram. Es mhm. gab auch vor ein paar Jahren ein äh, Versuchen mit einer fiktive Frau in Konzentrationslager und sehen, wie, wie solche Ansätze funktionieren. Mhm. Äh, ob dann auch vor, vor Anna Frank dann geeignet, das, äh, das müssen wir das noch und vor allem nicht nur das Anna Frank Zentrum und der Bildungsstätte Anna Frank, wir müssen das auch natürlich mit dem Anna Frank von in Basel, da die Rechte mhm. über das Tagebuch haben, das äh, genau abklären und sehen, wie wie können wir das sozusagen mit der Arbeit mit dem Tagebuch in den sozialen Medien das äh, irgendwie noch äh, etablieren. Abgesehen davon, wir, wir haben in unserer, äh, wir nennen das keine Ausstellung, in Frankfurt ist es keine Ausstellung, sondern ein Lernlabor, eine, eine sehr interaktive Erfahrung, die auch sozusagen sehr ähnlich wie in sozialen Medien auch passiert. Die, die Jugendlichen laufen mit Tablets, mit eigenen Tablets durch äh, das Lernlabor und, äh, und machen sehr viel, sehr viel. es funktioniert so spielerisch und interaktiv, wie sie sie auch aus der digitalen Welt kennen. Mhm. Und da haben wir inzwischen sehr gute Erfahrungen. Wir haben 2018 das Lernerbau eröffnet und äh, evaluieren das bis zur Corona-Zeit. haben wir das noch evaluiert und haben festgestellt, dass genau die Verbindung zwischen digitales und haptisches, also die, mhm. die Gegenstände selbst, ist, kommt bei Jugendlichen extrem gut an. Mhm. Ja, stelle ich mir schwierig vor, dass Sie ständig nach neuen... Also gemäß den neuen Medien auch gucken müssen, wie kann Anne Frank trotzdem noch lebendig bleiben also und auch wirklich dann interessant bleiben. Ich weiß es nicht. Oder haben Sie das Gefühl, es ist zeitlos? Also Anne Frank wird auch egal, welches Medium wir nutzen, äh, Jugendliche interessieren oder müssen wir uns da wirklich auch ähm, immer wieder oder müssen Sie sich vor allem immer wieder was Neues einfallen lassen? Frau Nahm. Also zeitlos, wenn wir auf die Rezeptionsgeschichte von Annes' Tagebuch schauen, ist es nicht, weil ähm, klar, das Tagebuch ähm, erscheint 1947, aber die, ähm, das überhaupt zu diesen 70 Übersetzungen, äh, die sie vorhin zitiert hat, das ist ja ähm, eine Entwicklung aus den 90er Jahren und ähm, wir hier in Berlin haben wir noch darüber hinaus auch den Ansatz in Frankfurt auch, dass wir eben den Peer-Guide-Ansatz haben. Das heißt, in unserer Ausstellung begleiten Jugendliche, andere Jugendliche, die hier eben zu Gast sind durch die Ausstellung. Und ähm, dadurch ähm, entsteht nicht de, der Anspruch, passt mal auf, wir erzählen euch jetzt, wie es war, wir geben euch Antworten, sondern es ist ein fragender Ansatz. Also die Jugendlichen kommen mit ihren Assoziationen und mit, ihren, äh, mit ihrem Wissen, das ist unterschiedlich eben hierher, werden danach auch erstmal gefragt und werden gefragt, ja, was möchtet ihr wissen und was möchtet ihr heute zusammen machen. Und dann machen wir eben keine Führungen, sondern Ausstellungsbegleitung. Das heißt, wir bewegen uns gemeinsam durch den gestalteten Raum mit ganz vielen interaktiven Methoden. Und ähm, Genau, so wie Meron Mendel gesagt hat, wir müssten, wir evaluieren unsere Konzepte fortlaufend und ähm, schauen eben, dass es die Jugendlichen spannend finden. Das ist das Wichtigste, dass sie da eben eine Relevanz finden in dem Thema. Und ähm, wenn wir auf die Zahlen schauen, dann ist hier in Berlin die Ausstellung tatsächlich jedes Jahr, bis auf das letzte wegen Corona, waren immer mehr Besucherinnen Aha. hier und immer mehr Schulklassen auch hier. Obwohl wir ja ähm, in den Lehrplänen, wo das Tagebuch von Anne Frank, also wir haben 16 Lehrpläne, klar, das Tagebuch von Anne Frank auch teilweise Einf äh, Eingang gefunden hatte. Jetzt sind die Lehrpläne ja nach Kompetenzen. Das heißt, ähm, ist es ist viel unterschiedlicher geworden, was dann auch im Deutschunterricht oder im Geschichtsunterricht konkret gelehrt wird, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus und den Holocaust geht. Und trotzdem können wir eben, Bisher noch von einem sehr großen Interesse sprechen. Mhm. Ist das bei Ihnen auch so, in Frankfurt? Ja, genau. Wir, wir haben nach der, gerade mit dem Lernlabor einen äh, großen Anstieg an der Besucher, also bis dass wir immer dann äh, bis den, äh, drei Monate voraus äh, ausgebucht waren. Mhm. Ähm, und das hat dann natürlich auch mit, mit, der, mit dem besonderen Konzept des Lernlabor zu tun, der bisher einzigartig ist. Und aber auch mit der mit besonderen Thematik des Tagebuchs, die, also vielleicht das Tagebuch selbst, ich weiß nicht, ob es zeitlos ist, aber die, die, die Themen, die dort vorkommen, also Pubertät, Liebe, Alleinsein, Beziehung mit, äh, mit der Mutter, also mhm. das sind Themen, die zeitlos sind. Mhm. Und wie, wie sie dann behandelt werden und natürlich auch die historischen Themen, wie sie äh, behandelt werden, äh, hat dann auf jeden Fall, äh, stelle ich mir vor, wird auch in Zukunft uns beschäftigen. Mhm. Ja, dann kommen wir nochmal auf die problematische Form der Instrumentalisierung oder auch der Identifikation äh, zu sprechen. Ich würde gerne nochmal das Beispiel aufgreifen, was ich ganz am Anfang genannt habe mit diesem elfjährigen Mädchen auf der Demonstration. Ähm, was würden Sie sagen? Inwiefern war das aus Ihrer Sicht eine Grenzüberschreitung? Und ähm, wie gehen wir mit sowas um? Mhm. Also vielleicht zuerst nochmal die erste Frage. Inwiefern mhm. war das für Sie auch eine Grenzüberschreitung? Also, mir hat eine große Rolle gespielt, dass, dass es ein Mädchen die da also Elfjährige. Und wir sind als Pädagogen auch gewohnt, dass, dass Jugendliche äh, sich äh, also bestimmte Sachen äh, sagen, die, die wir auch äh, nach anderen Maßstaben betreiben. Also, natürlich muss man Jugendlichen ernst nehmen, aber nicht gleich verurteilen. Also, wäre sozusagen sie in einer Schulklasse zu uns gekommen und hätte das gesagt. Mhm dann hätten wir da dich gleich nicht in die Ecke gestellt, sondern wir hätten wir ein Gesprächsangebot gemacht. Warum denkst du das? Was kannst du noch erzählen? Wie hast du dich gefühlt? Vielleicht schauen wir nochmal, wie, wie, wie war die Situation von Anna Frank? Versuchen wir das auch zu kontextualisieren? Also mit miteinander, das ist, ich denke, das A und O in Pädagogik nicht gleich zu verurteilen und vor allem vor dem Hintergrund, das, äh, das habe ich auch schon vorher erwähnt, dass äh, das von sehr vielen Erwachsenen davor vorgemacht wurde. Also sie ist sozusagen, ich gehe davon aus, dass Mädchen das auch äh, schon, schon von, von Erwachsenen dann mitbekommen. Von daher, ob es eine Grenzüberschreitung ist, natürlich in der, in der Materie selbst, in der Sache selbst, natürlich ist das eine Grenzüberschreitung, äh, aber sozusagen bei, bei Jugendlichen sind solche Grenzüberschreitungen... Äh, Überschreitungen, mhm. Grenzüberschreitungen, ein um, Teil der Sozialisation. Mhm. Mhm. Ganz anders natürlich, wenn es ein erwachsene Personen sind, ganz anders, wenn es Politiker sind. Ja. Oder wenn sie eben im Auftrag ihrer Eltern gesprochen hat. Das mhm. steht ja auch noch zur Diskussion. Ja, von Namen? Ich kann mich, Maronda, nur in allen Punkten anschließen. Mhm. Ich würde einfach genau dasselbe wiederholen. Mhm. Okay, aber was wäre dann Ihr Vorschlag? Wie sollte man als Gesellschaft oder sollten wir als Gesellschaft mit sowas umgehen? Oder vielleicht auch das Beispiel, was Mero Mendel am Anfang gesagt hat, mit der, mit gestern erst in der Schweiz. Also ähm, die Frage ist, ob eben, also wenn es dann in den Medien gezeigt wird, dann... Ähm, ist es eben kein pädagogisches Setting und dann weiß ich nicht genau, ob man dann wirklich erzählt, bei Kindern ist es eben so und äh, Kinder also bei Kinder und Jugendliche nähern sich der historischen Thematik an, als nächster Schritt müsste jetzt folgende Auseinandersetzung, ihr und so weiter. Ich weiß nicht genau, ob das dann der Punkt ist. Also meiner Meinung nach ist es dann ein bisschen auch manchmal problematisch von Medien, die sehen dann, wow, das ist ähm, eine Schlagzeile, da hat ein Mädchen das und das gesagt und dann wird das äh, so gezeigt, dann ist das ein Aufreger. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob diese Aufreger zielführend sind. Also wird der aus Ihrer Sicht was vielleicht hochgepusht, was vielleicht gar nicht so ähm, dramatisch in Anführungsstrichen ist? Ja, ich bin mir, sagen wir mal sicher, wenn wir uns jetzt diese äh, Querdenker-Demonstrationen anschauen, dann berichtet man über die. Dann haben sicher die Erwachsenen ähm, auch Sachen Grenzüberschreitungen gesagt. Dann hätte man auch das gut äh, zitieren können und nicht dieses Mädchen äh, bloßstellen. Wie erklären Sie sich denn, dass das ausgerechnet da dann wieder so als ja, Aufhänger dann vielleicht genommen wird? weil es eben ähm, mitten ins Herz trifft. Also wenn so ein Mädchen das sagt und man dann dieses Bild hat, dann ähm, geht es eben, ja, bei Leuten, die das. Also wirklich, Anne Frank ist äh, emotional und die... Egal wie viel, also wenn wir uns hier unsere Gästebücher anschauen, ja, wie viele erwachsene Menschen sich auch sehr stark mit Anne Frank identifizieren und Liebe Anne, ich kann sehr gut nachvollziehen, also die schreiben direkt ähm, Briefe an sie und, und, und wenden sich direkt an sie. Ähm, anderes Thema, aber Otto Frank hat ja ähm, tausende von Briefen äh, beantwortet, die sind ja auch im Jüdischen Museum zu sehen, ähm, teilweise, also diese, es sind sehr viele Emotionen bei Anne Frank im Spiel und das ist natürlich, die Medien wissen das, die zeigen das dann und sie können sich sicher sein, dass sich dann viele Menschen darüber auch aufregen. Aufregen. Mhm. Würden Sie sagen, da müsste man als Medien auch ähm, anders drauf gucken oder ist es wichtig, sowas auch zu thematisieren und zu sagen, hallo, sowas darf nicht passieren. Das geht einfach. Es ist ein Tabu, mehr oder weniger. Ja. Also ich trenne das von der Frage, sozusagen, ob ein Mädchen oder nicht, mhm. sondern insgesamt das ja. Phänomen äh, sehe ich schon durchaus dass als, äh, als äh, berechtigt darüber zu beri berichten und sogar wichtig. Ich weiß, dass aufgrund äh, der Berichterstattung haben sich einige Städte, auch, äh, wie zum Beispiel München, äh, vorgenommen, gerade solche Symbole zu verbieten auf mhm. äh, Quer Querdenker-Demos, zum Beispiel in der Auflagen vor die Demonstrationen, dass keine gelben Sterne gezeigt wurden, dass keine Fotos von Anna Frank. Das, ist, das hat sich auch zum Teil auch als effektiv gezeigt. Also das, das hat so ein Stückweise eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute darüber mhm. diskutieren. Und diese Diskussion ist wichtig. Und ist vor allem wichtig, dass die, die Gesellschaft sich Gedanken macht, wo, äh, wo die Grenze oder, äh, oder dieses Spannungsfeld die, äh, vor Augen hält zwischen Meinungsfreiheit einerseits und Verletzung von, äh, von Gefühlen mhm. und auch äh, Änderung von äh, also, äh, Blick auf die Geschichte, die mhm. damit vollzieht ist. Und da, die beiden auch offen zu diskutieren, weil es gibt keine, keine einfache, äh, einfache Antworten auf diese Fragen. Mhm. Wir, wir haben das, das also waren zwar nicht mit Anna Frank, aber die Diskussionen über die Demonstrationen im, im Zuge der, der Ga des Gazakrieges äh, mit, äh, mit bestimmten auch äh, antisemitische Symbolen und antisemitischen Aufrufe. Und da, da sehe ich auch in der gleiche also im gleiche gleich Zusammenhang die, diese Diskussion. Mhm. Ja, Sie haben es ja vorhin auch schon erwähnt, Es ist immer wichtig, den Kontext, äh, zu verstehen und auch zu beleuchten, in dem Zusammenhang, äh, dass auch benannt wird oder man sich auf Anne Frank bezieht. Ähm, wo, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den, äh, auf den Punkt Geschichtsrevisionismus, also wo mhm. fängt es an, dass man damit tatsächlich die Geschichte verharmlost? Also der, wir haben das schon sehr früh erkannt, in der AfD beispielsweise, eine Art von Rhetorik. Die, äh, die, sagt, die die leugnet nicht den Holocaust, sie sagt, es gab den Holocaust, mhm. aber was heute passiert, ist genauso schlimm. Mhm. Die, die Vergleiche zwischen, ähm, zwischen der Nazi-Diktatur und der sogenannten Merkel-Diktatur. Oder äh, ich kann auch einen Tweet von Max Otter, ist gerade sozusagen in der ähm, Werte Werteunion Vorsitzender mhm. geworden. Der hat, als die, der Hetzjagd in, in Chemnitz war, dann hat er das äh, gesagt, das ist genau, hat genau die gleiche Funktion wie der Brand des Reichstags 1933. Also die, diejenigen, die auf, der, auf Ausländer losgegangen sind, sind die Verfolgten und die demokratisch gewählte Regierung ist die Naziregierung. Also in dieser Welt also da, da werden sozusagen die, eigentlich wird sozusagen eine Erinnerungskultur instrumentalisiert. Um die, äh, um, um, um die Verhältnisse hier auf den Kopf zu stellen, die, äh, oder eine Äußerung von äh, Erika Steinbach, wie du sie sagt, die Eif äh, äh, der Kinder sind die Judenkinder von heute. Also die, und diese, dieses Weltbild aus meiner Sicht ist inzwischen noch gefährlicher geworden als die klassische Holocaustleugnung, die mhm. wir bei, bei Rechtsextremen kennen. Weil es da klarer benannt ist? Oder warum ist es gefährlich? Weil das ist einmal sozusagen, nicht, man, man erkennt es nicht sofort. Mhm. Und man, das kommt sozusagen unter der Gewand der Geschichtsbewusstsein. Wir wissen, damals war ganz schön schlimm, aber heute auch. Also mhm. Und, und da, da, da fallen viel mehr Leute rein, als dann, wenn es klar gesagt wird, es gab keine Gaskammern oder es sind keine 6 Millionen oder sowas. Mhm. Ich habe jetzt hier. Ähm, zwei Fragen, die ich gerne kurz vorlesen würde. Und zwar ist das eine, gibt es eine klare Botschaft in Anne Franks Tagebuch oder inwieweit ist das schon Interpretation und Aneignung für einen eigenen Zweck? Und wer entscheidet, was die in Anführungsstrichen richtige Interpretation ist? Frau Nahm, Sie grinsen. <lacht> können Sie ja, direkt was zu sagen? Genau, wir können jetzt... Ähm aus verschiedenen Wissenschaften darauf schauen. Also das Tagebuch von Anne Frank ist Literatur. Interessanterweise wird es auch als Kinder- und Jugendlichenliteratur in der Forschung gesehen, weil es von Kindern und Jugendlichen gelesen wird, aber im Grunde genommen ist es Literatur. Und in der Literatur gibt es keine, also da gibt es natürlich literaturwissenschaftliche Methoden, wie wir zu Interpretationen kommen, aber die sind, äh, das ist sehr interpretationsoffen. Und ähm, ich denke, genau wie Meron Mendel vorhin gesagt hat, wir müssen eben schauen, inwiefern, also was waren die grundlegenden Werte, von, äh, die Anne Frank in ihrem Tagebuch beschreibt. Otto Frank hat auch ähm, zum Beispiel gesagt, im Sinne von Anne Frank ähm, ist für ihn Frieden und nie wieder Krieg. Das war sozusagen eine ganz wichtige Botschaft von ihm. Und ähm, ja, wir können, man darf natürlich wie nie einzelne Sätze aus dem Zusammenhang reißen oder sich nur einzelne Sätze nehmen und die dann interpretieren, sondern man muss das ganze Buch lesen und ähm, da wird sehr deutlich, auf, welche, also welche, auf welchen Werten das Tagebuch von Anne Frank basiert. Mhm. Wenn sie was, also ich, ich finde sozusagen gerade was Spannend im Buch, dass es, es wird nicht als Manifest äh, geschrieben wird. Da es viele, also auch, auch, es gibt auch Widersprüche, zum Beispiel, die, äh, man klar, dass sie eigentlich ihre alte Heimat vermisst, dass sie an die, äh, äh, an die Gute der Menschen, auch die Deutschen glaubt, also der deutsche Volk. Und an anderer Stellen dann hört sie die Flugzeuge, die mhm. über den Versteck, also alliierten Flugzeuge, die fliegt in Richtung Deutschland, um dort zu bombardieren und freut sie sich. Ähm, das, ist sozusagen, das macht es gerade so, so interessant, weil der hat diese Tiefe und auch die Widersprüche. Trotzdem würde ich Veronika genauso zustimmen und sagen, wenn man das Gesamtwerk liest, dann kann man nicht der Erkenntnis entziehen, dass hier so eine Tiefe, tiefste humanistische Überzeugung dahinter steckt. Übrigens, wenn man hier das Familie Frank Zentrum besucht, dann sieht man, dass es nicht nur bei einer Frank, sondern hat eine auch gewisse Familientradition, die sich da sozusagen durch unterschiedliche Menschen auch natürlich auch an allererster Stelle auch durch ihres Vaters dann zum, zum Ausdruck kam. Von daher äh, sage ich so eins zu eins oder so, so ein, ein Botschaft zu sagen, das ist, das ist verkürzt, aber da, das Gesamtwerk äh, und ihre Werte, die Werte, dahinter die dahinter stehen, das zu, äh, äh, zu, zu formulieren, also eine, eine Art von Gesamtbotschaft zu formulieren, finde ich auch berechtigt. Mhm. Mhm. Also und wer entscheidet, was die richtige Interpretation ist? Da haben Sie jetzt beide noch nicht so richtig darauf geantwortet. Kann man das so sagen? Kann man? Also ich, ich denke, dass äh, natürlich es gibt keine heu Priester wie ja. in jeder, <lacht> jeder Literatur. Ich persönlich äh, gebe natürlich die, was der, was der Vater, der Sie am besten gekannt hat, danach mhm. erzählt, das hat natürlich auch so eine gewisse Gewicht. Das als äh, in bestimmte Stellen auch zu, zu erklären oder in, in Kontext zu setzen, aber natürlich ist es nicht bei einer Person oder einer Institution dann äh, zu, äh, anzusiedeln. Sie haben ja vorhin auch schon gemeint, dass Sie versuchen, so ein Gesamtpaket sozusagen auch immer zu liefern, den Kontext mitzuerklären in Ihrer Ausstellung. Ich denke, das war schon. Die, die Antwort auf diese Frage zumindest. Es gibt es noch eine zweite. Ähm, und zwar haben Sie ja ganz am Anfang gesprochen vom Rauskommen aus dem Kreislauf, also von antisemitischer Provokation und Empörung. Die Frage wäre jetzt, wie kann das gehen? Müssen wir dabei nicht aufpassen, dass solch antisemitische Positionen nicht unwidersprochen stehen bleiben und so weiter sagbar werden oder gar ein Gefühl von Akzeptanz entsteht? Wer von euch beiden? Sagen Sie vielleicht, es ging jetzt erstmal mhm. direkt an Sie. Rauskommen aus dem Kreislauf, wie kann das gehen aus Ihrer Sicht? Ja, also ist, äh, erstmal sozusagen als Feststellung, wir haben äh, sehr schnell so mediale Erregungsstreifen, also nicht nur in den Semitismus, aber vielleicht noch in den Semitismus nochmal ein Tick sensibler. Mhm. Und. Äh, da muss man hier eine, eine gute Balance finden zwischen der äh, berechtigten Empörung und das nicht sozusagen als, ähm, als Normalität hinzunehmen. Also, wir, wir reden auch über das dass die, der, die Verschiebung des Sagbares. Mhm. Und deswegen muss immer auch äh, widersprochen werden und einen Riegel fortzuschieben. Und andererseits gerade nicht in dieses Spiel, der, auf der sozusagen von Rechtspopulisten und äh, anderen Anisemiten, die die genau mit der Provokation darauf abzielen, dass sie dann, äh, dann einen äh, großen Widerspruch bekommen. Mhm. Und äh, ich denke mir persönlich oft auch nach, soll ich das da auf etwas das reagieren oder mhm. soll ich da nicht reagieren? Soll ich da vielleicht das einfach mal lassen? Mhm. Wer, und für mich dann die Kriterien sind natürlich, wer das gesagt hat, wann und welcher mhm. welche Kontext wurde das gesagt, was genau die Inhalte mhm. und... Äh, ja, also in meisten der Fälle entscheide ich für mich. Ich sage dazu nicht, weil ich will das nicht sozusagen mhm. unterfüttern. Wie machen Sie das, Frau Nahm? Gut, bei Ihnen ist es noch mal ein bisschen anders. Aber in Bezug auf Jugendliche, vielleicht können Sie nochmal mal sagen, wie gehen Sie damit um? Wann sagen Sie was oder wann, wann denken Sie auch? Ne, gut, okay, wir machen dann fast auf, was jetzt vielleicht gar nicht so groß ist. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz anknüpfend an die Medien. Antisemitismus-kritische Medien müssen mehr sein als ähm, Antisemitismus, wenn er in welchem Zusammenhang auch immer geäußert wird, äh, zu benennen. Sondern da muss auch ähm, sensible Sprache beispielsweise oder auch ähm, eben, ja, also diese Grundkonstruktion, also es ist ein, ein komplexes Feld, aber trotzdem die Grundkonstruktion, zwischen, den, zwischen dem Wir, das als nicht jüdisch gedacht wird und den Jüdinnen und Juden, die dann Antisemitismus erfahren, beispielsweise wenn in der Berichterstattung, ähm, wo auch Jüdinnen und Juden dann ähm, nicht zu Wort kommen, beispielsweise. Das sind Aspekte, die ich sehr wichtig finde. Und ähm, ich denke mir immer in der Aufmerksamkeitsökonomie äh, oder als äh, Journalistin, was recherchiere ich jetzt, also worauf ähm, stürze ich meine energie oder womit verbringe ich meine zeit und da ähm, ich persönlich ähm, ja ärgere mich dann wenn über so dinge die einfach Provokation sind die dann sehr viel raum einnehmen und andere dinge die ich sehr wichtig finde die dann nicht gut ähm, dargestellt nicht sensibel dargestellt und nicht ausreichend dargestellt sind auch haben sie da ein beispiel für ähm, ja, also ich erinnere mich an, an Antisemitismus an Berliner Schulen beispielsweise. Wenn ähm, darüber berichtet wurde, dann ist es mitunter mh, nicht, nicht so angemessen, finde ich. Also da wird dann die Schulleitung beispielsweise zitiert. Wie gesagt, es ist kompliziert, ja. aber trotzdem, es wird dann ähm, die Schulleitung zitiert oder ähm, ähm, andere. Und in dem Sprechen darüber wird mir dann nicht deutlich, was es eigentlich ähm, wirklich passiert und wie war es für den Jugendlichen beispielsweise, der Antisemitismus erfahren hat. Hm. Der steht da nicht an, an erster Stelle. Hm. Ja, und wenn wir hier in der Ausstellung arbeiten und Jugendliche sich antisemitisch äußern oder ähm, auch provozieren und beispielsweise den Hitlergruß zeigen, dann... <lacht> jetzt kommen wir leider schon wieder dahin, wo wir schon waren, ja. dann ist eben das pädagogische Setting ähm, immer ausschlaggebend. Ein Beispiel, wirklich ein Jugendlicher kommt rein und zeigt den Hitlergruß. Unsere Aufsicht, ähm, das sind auch junge Studierende, sagt, also, äh, schießt sozusagen hinter dem Tresen hervor und spricht den Jugendlichen an, Entschuldigung, was machst du da? Lass das sein. Spricht mit der Lehrkraft, ähm, also es kann nicht sein, sie kommen mit ihrer Gruppe hierher und äh, das passiert dann hier schon im KUG. Und dann stellt sich heraus, die, dann kommen wir dort noch mal ins Gespräch mit dem Jugendlichen und es stellt sich heraus, das ist eine Gruppe von der ähm, von von Schule mit Förderschwerpunkt Lernen. Und ähm, der hat ein Bild gesehen, es war noch in der alten Ausstellung, da ist eben ein großes Bild äh, von einer Demonstration, wo alle den Hitlergruß zeigen. Und er hat es gesehen und hat es gemacht. Also er hat es nachgemacht quasi. Genau, mhm. Neuronenmäßig hat er irgendwie mhm. das gemacht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er nicht vielleicht doch ein bisschen gewusst hat, dass das äh, ebenfalls irgendwas darüber gewusst hat. Aber erstmal äh, war es eben nicht als, äh, ich bin rechtsextrem und das zeige ich euch hier schon im Foyer und ich provoziere und, euch, und ich möchte euch verletzen und ich möchte alle anderen Besucher verletzen, die hier im, in der Ausstellung sind. Mhm. Das war nicht die Intention. Also wenn ich Sie richtig verstehe, finden Sie es wichtig, sowohl die Einzelnen erstmal immer zu fragen, was ihre Intention ist, aber auch den, den, den Zusammenhang ähm, zu thematisieren, in dem, in dem das Ganze stattfindet. Genau, weil wir sind als Ausstellung natürlich ein öffentlicher Ort. Es kann immer sein, dass andere Besucher, die sind ja auch da und sehen das dann und denken sich, was ist denn hier los? Das ist dasselbe wie bei uns im Gästebuch, wenn da äh, Jugendliche reinschreiben. Ja, <lacht> Sie können sich alles vorstellen, also. es steht eigentlich alles irgendwie in unserem Gästenbuch manchmal, <lacht> ja. dann gehen wir damit aktiv um. Erstmal ist ganz wichtig, wir sind hier ein öffentlicher Raum, das bleibt nicht unkommentiert. Wir reißen die Seite aber auch nicht raus, weil wir können es nicht ungeschehen machen, was eben ähm, sozusagen in den Raum gestellt wurde. Mhm. Wir kleben eine weiße Seite darüber, auf, dem, auf der steht, wir als eine frank distanzieren uns von dem Eintrag, der ist geschmacklos oder in anderen Fällen, der ist nach Paragraph 86a strafrelevant. Wir haben ihn zur Anzeige gebracht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir versuchen, mit diese also rauszufinden, wenn wir das, weil oftmals wird es dann nicht während der Ausstellung irgendwie gemacht, sondern danach und dann ist die Schulklasse weg. Wir versuchen auch rauszufinden, wer das war, um dann auf die begleitende Lehrkraft zuzugehen, ihr das zu sagen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir dieses nachbereiten. Gut, also es sind, es, ich finde, da werden jetzt nochmal ganz klar diese zwei Ebenen deutlich. Einmal die, die Sie jetzt mehr oder weniger beschreiben mit den, im Zusammenhang mit einzelnen Kindern, Jugendlichen. Und aber auch, so, wie Sie sagen, wenn es eine gesellschaftliche Debatte anstößt, müssen wir gucken, wie, wie ist damit umzugehen. Oder wie Sie es vielleicht auch im Einzelfall selber erleben. Wie Wo müssen wir dann reagieren, um eben nicht diese antisemitischen Narrative auch weiterzuerzählen und zu manifestieren. Also so, das sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Ja, von ja, an, Ich möchte aber die Verbindung auch noch mal sehen. Jugendlichen ja. haben ganz sensible Antennen für, mhm. wie in Gesellschaft über gesellschaftliche ähm, Herausforderungen gesprochen wird. Und ähm, beispielsweise jetzt wieder zum Thema ähm, Sommer der Flucht 2015, die Schlimm ähm, grenzüberschreitenden Wörter, die dort gesagt wurden, die haben wir als erstes in der Ausstellung. Jugendliche merken, aha, so wird also über, hm, über dieses und jenes Thema gesprochen. Und ähm, die Jugendlichen setzen sich ja nicht mit dem Feuilleton und den Diskussionen auseinander, sondern die setzen sich eben, nicht alle <lacht> Jugendliche, aber die bekommen eben den Mainstream mit. Mhm. Das ist unsere Erfahrung. Und das ist sowohl in Bezug auf Geschichtskultur als auch in Bezug auf ähm, das Sprechen über Politik und Gesellschaft so. Und da merken wir wirklich sehr schnell, wenn die, ja, die Sprache unmenschlich wird. Aber das spricht doch dann wiederum dafür, das schon aufzugreifen, eine Diskussion darüber ja. zu führen. Wenn wir jetzt auf einer anti corona maßnahmen demonstration gewisse ähm, Plakate lesen auch dann tatsächlich als Gesellschaft sie schon auch äh, das zu thematisieren oder mhm. was würden Sie sagen ja oder nein <lacht> ja also ist man, zu thematisieren ist ist wichtig ist die Frage sozusagen wie thematisiert man und mhm. Ähm, mhm. Ich, meine, ich kann an dieser Stelle auch eine Empfehlung an, an den Podcast, das äh, Sie mit Christoph Keppeler gemacht <lacht> <Dankeschön>, haben. <ja. lacht> äh, über das, an der, Die Schwierigkeiten, über den Nahostkonflikt beispielsweise, mhm. über Israel zu sprechen, in den deutschen Medien. Also es ist gerade vor, vor die, äh, wir merken, dass oft der die Diskurs sozusagen wird so, so, so äh, aufgefrachtet ja. und es wird sozusagen der, auch der äh, mischen sich so viele, viele Sachen rein, das wird, wird nicht mehr über sozusagen das elfjährige Mädchen gesprochen, sondern es mhm. wird ne, einfach ne, nicht klar, worüber eigentlich diskutiert wird. Mhm. Äh, und oft sind auch stellvertretende Diskurse dabei. Also der, zum Beispiel ein Fall aus, äh, also, äh, aus einer Schule, Wir, Veronika und ich kennen vielleicht 3000 Fälle, aber wird ein Fall ge genommen, um zu, zu, äh, sozusagen zu zeigen, Antisemitismus unter Muslime, also mhm. das Muslime sind das Problem. Wir kennen auch natürlich andere Fälle, wo es anders ausgedruckt Also Oft stellen wir uns die Frage, warum wird dieser Fall gepickt? Warum wird dann an einem bestimmten Punkt bestimmte Diskurse angestoßen? Mhm. Und das ist kein Naturgesetz, das weiß ja der Medienmacher, das gibt es mhm. eine Redaktion und kommen sehr viele Sachen rein und dann findet eine Auswahl statt. Mhm. Und da muss man sich auch sehr viel so eine, äh, Reflexion, Selbstreflexion und, äh, in den Medien stattfinden. Ich finde, find, es findet auch solche Selbstreflexion statt. Ich weiß, dass in der hr findet sehr viel Selbstreflexion statt. Ich weiß auch in der äh, ich war neulich auch mit der äh, Gesamtredaktion von der Tagesschau und Tagesthemen. Genau um die, diese mhm. Themen zu, uns mal bewusst zu machen, was bringt uns dazu, ein Thema zu nehmen und die andere abzulehnen und uns wieder zu überprüfen? Mhm. Ich gebe Ihnen vielleicht noch ein Beispiel. Also es gab vor zwei Jahren in Wiesbaden haben sich 14 äh, Menschen versammelt und haben ihr Bekenntnis zu der AfD äh, verkündet. Eigentlich ist es überhaupt kein, kein Thema. Das äh, Brisanz war, dass sie angeblich jüdisch waren. Also mhm. die haben sie die, der Verein oder der, die, weiß ich nicht, nicht mal der Verein. Juden in der AfD. Aus meiner Sicht sollte man sich da gar nicht darüber berichten, weil es ist überhaupt kein nennenswertes Phänomen. Mhm. Aber da gab, es war kein einziger Medien äh, in Deutschland, der nicht darüber berichtet hat mhm. und ziemlich ausführlich. Dann waren auch die, äh, die jüdischen Organisationen, die ganze Bandbreite äh, sich das, äh, gezwungen, ein Gegenstatement äh, Gegen abzugeben mhm. und so weiter. Und dann wurde so ein mediale Ereignis draus gemacht. Mhm. Und äh, ich frage mich, was, was bedient das? Und äh, wir müssen uns manchmal auch äh, so, also uns sage ich also nicht als äh, wir, sondern als, als die mediale Welt, mhm. mal einfach zu sagen, dass das kann vielleicht auch gerade in der deutschen Diskurs vielleicht sehr sexy sein, aber wir lassen das Thema, weil es hat wirklich in der Sache kein, mhm. keine Bedeutung. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch eine Frage, die ich hier auf meinem Tablet gerade lese, äh, Ihnen beiden noch mal stellen. Sie haben vorhin, äh, glaube ich, Sie waren es, ähm, von dem Sophie-Scholl-Projekt gesprochen, was es auf Instagram gibt, vielleicht für Sie als äh, Zuschauerinnen. Ich habe es mir kurz mal angeschaut. Es ist eine fiktive Geschichte. Eine Schauspielerin, eine junge Frau ähm, spielt Sophie Scholl und das Ganze Instagram-mäßig sehr kurzweilig, kurz zusammengefasst. Ähm, ich habe mir eine Folge angesehen. Aber jetzt würde ich mich erstmal an Sie, ich kann Ihnen gleich sagen, was ich davon halte, aber erstmal würde ich von Ihnen beiden wissen, wie Sie dieses Projekt bewerten. Max Jollik schreibt der, der Fragende hier, sieht es eher kritisch, würden Sie ihm dazu stimmen oder eher nicht? Frau Nahm. Ich will noch mal mit einem anderen, noch ein anderes Beispiel einwerfen. Mhm. Das Anne Frankhaus in Amsterdam hat im letzten Jahr eine Facebook-Reihe veröffentlicht. Das war die, sozusagen die Rahmenerzählung war, was wäre, wenn Anne Frank nicht ein Tagebuch geschenkt bekommen hätte zu ihrem Geburtstag, sondern eine Kamera. Und dann wurden kurze Filme veröffentlicht, auch mit Schauspielern. Und der, ja, der Alltag im Versteck, also wie die Familie ins Versteck geht und dann der Alltag im Versteck wurde in diesen kurzen Film gezeigt. Daran fand ich interessant, erstmal die Aufregung zwischen den Niederlanden und Deutschland. Also in den Niederlanden, unsere Kolleginnen haben da, haben da wirklich auch eine andere Perspektive darauf gehabt. Das ist mitunter so in beide Richtungen. Also, wenn Dinge bei uns auch in den Medien sehr aufregend sind, kommen die in den Niederlanden gar nicht an und umgekehrt. Also, wir fanden es schon sehr, sehr gewagtes das Projekt. Aber ganz wichtig am Ende, ähm, schlüpft die Schauspielerin, die Anne Frank spielt, immer aus ihrer Rolle und stellt den vermuteten jugendlichen Zuschauerinnen eine Frage, die sie im heute beschäftigen kann. Also es wird nie der Anschein erweckt, dass wir hier jetzt irgendwie wirklich in der Geschichte wären, obwohl die Schauspielerinnen eben auch Kleider aus den 30er Jahren, 40er Jahren zeigen und es ist eben auch im Hinterhaus gedreht. Und außerdem gibt es da auch ähm, ja, so Filme, die eben zeigen, äh, wie die Filme entstanden sind und Mitarbeiterinnen aus dem Anne-Frank-Haus zeigen, wie sie die Geschichten recherchiert haben. Also das finde ich ähm, wirklich sehr wichtig, ähm, um da... Nicht irgendwie eine Überwältigung oder eine Verwirrung auch bei den Jugendlichen entstehen zu lassen, weil, wie gesagt, das historische Wissen und die Einordnung ist eben nicht so da und die verstehen dann nicht, dass das irgendwie gar nicht sein kann, dass man damals eine Digitalkamera hatte und dass das jetzt irgendwie auf Facebook ganz neu gepostet wird, die das ist nicht, nicht, kann man nicht so voraussetzen. Also diese ganz kurze Zwischenfrage. Diese Filmchen wurden auf Facebook gepostet oder auch auf Instagram? Genau. Oder wo waren die zu sehen? Auf, auf Facebook. Okay. Mhm. Die sind jetzt auch auf der Website des Anne Frank Hauses abzurufen, mhm. auch mit pädagogischem Programm dazu. Okay. Und was aber solche äh, neuen Formate wie ähm, Graphic Novels, äh, Comics, äh, Filme immer sehr gut äh, machen, unserer Erfahrung nach, ist, mit den Jugendlichen in die Diskussion zu kommen. Also wenn wir die Jugendlichen dazu anregen wollen, über einen Text oder auch über ein historisches Foto in die Diskussion zu kommen, beispielsweise, dass natürlich historische Fotos immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit zeigen, etwa nur zeigen, was vielleicht auch die Fotografin uns zeigen wollte, ist es für die Jugendlichen schwierig zu sagen, Naja, Also es ist viel einfacher zumindest, über so ein ganz deutliches, fiktives Produkt zu sprechen. Und dann kommen die Jugendlichen dazu und sagen, hm, ich finde das eigentlich angemessen, weil wir Jugendlichen schauen halt gerne kurze Filme und dann können wir eben Informationen in kurzen Filmen bekommen. Und andere sagen, nein, ich finde das nicht gut. Also da kommen sie eben ähm, unserer Erfahrung nach auch gut in so eine Position, dass sie einen eigenen Blick, eine eigene Position dazu finden und den auch formulieren. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Kompetenz auch. Mhm. Halten ich Sie es zu. für eine gelungene Form? <lacht> Haben Sie was zu ergänzen noch? Ja, ähm, ja ich habe mir auch genau wie Sie das nur sozusagen ein paar Ausschnitte in mir angeschaut. Ja. Und von daher, es wäre ein bisschen fahrlässig von mir, dann irgendwie ein Gesamturteil äh, über, über, das, äh, mhm. über die Umsetzung zu, äh, auszusprechen. Ich würde aber Veronika zustimmen und sagen, das ist wirklich die... Also die Quali also nicht das Medium, sondern die Qualität der Arbeit auch mhm. davon abhängt. Das gab auch ein israelisch-amerikanisches Projekt, der ist ich denke, zwei oder drei Jahre alt. Da das war ein fiktives Mädchen in Konzentrationslager, der sozusagen ihr das Geschehen dann irgendwie dort kommentiert und mhm. verfilmt. Das ist, da, da wird auch klar, das ist eine, das ist eine Fiktion, das, das können auch die Zuschauer das sehen und trotzdem irgendwie das, das kommt vor sehr viele junge Menschen, die sonst wären gar nicht mit, dem, mit der Thematik dann begegnet, da kommt das in ihre, in ihre Welt und sie beziehen dazu eine Stellung, sie machen darüber Gedanken und das ist auf jeden Fall ein positives Effekt. Also so ging es mir auch. Ich habe gedacht, okay, es ist wieder nochmal ein Versuch, sich da anzunähern. Sophie Scholl, ich fand sie, es fand, war mir ein bisschen zu gekünstelt, aber vielleicht, weil ich auch den Film kenne, weil ich das Buch gelesen habe, mhm. man hat seine eigenen Bilder und dann passt es auf einmal nicht zusammen mit dem. Aber prinzipiell denke ich schon, ist es hat wieder nochmal einen Versuch und wenn es dann auch pädagogisch noch irgendwo aufgearbeitet wird, ist es natürlich umso besser, aber das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, ob das noch zusätzlich stattgefunden hat, so wie jetzt bei den Filmen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Ja, also das war es jetzt hier an Fragen aus, von Ihnen hier auf, anscheinend auf der Website. Ich würde auch sagen, wir kommen so langsam auch zum Schluss. Der Anlass, warum wir jetzt heute hier überhaupt gesprochen haben, war der Anne-Frank-Tag anlässlich ihres Geburtstages. 92 Jahre wäre sie alt geworden. Was wäre denn so? Ihr Geburtstagswunsch an Anne Frank, vielleicht jetzt so zum Abschluss noch, wenn Sie denn einen virtuell schicken könnten. Haben Sie einen Vornamen? Ähm, ich weiß nicht, ich befinde mich tatsächlich nicht wirklich mit Anne Frank im Zwiegespräch. Aber, <lacht> <lacht> aber wenn ähm, ich mir vorstelle, was, was wenn ich mir rein fiktiv vorstelle, was wohl Anne Frank ähm, heute in der Gesellschaft ähm, verändern wollen würde, dann ähm, ja, es ist leider ein bisschen deprimierend, dass das Tagebuch auch hier also, oder an dieser Stelle auf jeden Fall zeitlos ist. Also dass eben die ähm, Punkte, die Anne Frank ähm, anspricht, ja so große Themen sind, dass sie eben noch nicht <lacht> durch sind und noch nicht ähm, zu nem, zum Guten aufgelöst werden konnten. Und ähm, ja, ich möchte vielleicht trotzdem ganz kurz erzählen, wir haben äh, den Anne-Frank-Tag hier auch äh, bundesweit als Aktionstag für Schulen gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung und wir haben am Freitag in der Anne-Frank-Grundschule in Berlin-Tiergarten diesen Aktionstag eröffnet. Und dort, wenn man da reinkommt in die Schule, da ist es jedes Jahr so, dass ganz viele Blumen dort stehen. Also es sind Blumen und jede Schülerin, jede Schülerin, jeder Schüler, also es ist eine Grundschule von der ersten bis zur sechsten Klasse, bringt eine Blume für Anne-Frank mit an dem Tag. Und daraus entstehen dann eben ganz bunte Streuße. Und ähm, die Schülerinnen haben Postkarten ausgefüllt mit Gedanken an Anne Frank oder mit Wünschen auch für Anne Frank, die ich dort ähm, dann auch sehen konnte in einer kleinen Ausstellung. Mhm. Und diese Dinge berühren mich eben, also diese Dinge haben mich sehr berührt. Mhm. Da sind dann eben ähm, Wünsche wie, ich möchte, dass es nie wieder Krieg gibt. Oder ich möchte, dass alle Menschen miteinander in Frieden leben. Oder auch... Ähm, wir sollten uns mit Anne Frank auseinandersetzen, weil, damit wir nicht die Fehler machen, die die früher schon gemacht haben. Und ähm, aus dem Mund von sechs ähm, ja, bis zwölfjährigen Kindern <lacht> sind das wirklich sehr grundlegende und ernsthafte Gedanken. Und insofern ja, möchte ich nicht meinen Wunsch an Anne Frank, sondern diese Wünsche der Kinder an eine bessere Welt, ja, wollte ich die vorstellen. Ja, vielen Dank. Herr Wendel, wie geht es ja, Das ist eigentlich ja, der, der, der das beste, best, beste Abschlusswort. Ja, Worte. eigentlich war es ein schöneres also, Abschlusswort. Ja. <lacht> <lacht> Trotzdem möchte ich Ihnen nicht die Gelegenheit entbehren, dass Sie auch noch kurz was sagen. Ja, also äh, meine Fantasie war immer, dass ich die, nicht das Tagebuch von Margot Fraden, die ältere äh, Schwester von Anne Frank, finde. Also, ja. man, wir wissen, dass äh, Margot ein, ein Tagebuch geschrieben hat. Vielleicht hätte uns Anne einen eine, eine Hinweis geben können. <lacht> also, wird auf jeden Fall, eine, ja, wird vermutlich aber niemand mehr diese, diese bestimmt sehr, auch sehr spannende literarische Stück äh, zu Augen bekommen. Ja, das, ähm, das bleibt wahrscheinlich offen. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie so lange hier so, dass wir so lebhaft geredet haben. Auch über Zoom, es geht, ist alles möglich. Vielen Dank an Sie alle, die jetzt äh, diese Veranstaltung hier verfolgt haben auf dem YouTube-Channel vom, äh, vom Jüdischen Museum. Und ähm, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich denke, wir haben alle was mitgenommen. Ich habe mitgenommen, ja, dass es einfach wichtig ist, immer wieder sich den Kontext zu überlegen, in dem ähm, von Anne Frank geredet wird, indem man sich auf Anne Frank bezieht, wann, äh, wer das auch macht und mit welcher Intention. Und ähm, so, denke ich, werden, schaffen wir es, trotzdem ihrer Botschaft auch gerecht zu werden. Äh, eine Botschaft für ähm, Frieden gegen den Krieg. Und natürlich war sie eine der Stimmen äh, von sechs Millionen ermordeten Juden, Jüdinnen und Juden. Und ich finde auch, das dürfen wir einfach nie vergessen. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Danke. Danke, tschüss. Ja.